Assalamu alaikum und hallo meine lieben Freunde des Kampfsports, wie geht's euch? Smash Time One, Young Blood. Am Samstag ist es soweit und zwar heute gebe ich euch mal die wichtigsten Informationen raus, was für Zuschauer und auch für die Athleten wichtig sind. Fangen wir an mit der Abwaage. Die Abwaage findet statt um 11 Uhr. Das heißt, seid bitte schon um halb elf oder dreiviertel elf alle dort. Kämpfer, Coaches... Und natürlich sind auch Zuschauer erwünscht. Das Ganze wird stattfinden im May Café Restaurant Süd. Das ist die Renk Gasse 5, 00 St. Pölten. Ist auch ein Frühstücksbuffet vor Ort. Ich bin dort selbst schon so gut wie Stammkunde. Und ich kann euch dieses Frühstück nur nahelegen. Sehr, sehr lecker. Und lasst euch das nicht entgehen. Es kostet ungefähr 10 oder 15 Euro pro Person. Dafür könnt ihr reinhauen, bis ihr platzt. Deswegen, liebe Freunde, seid schon um halb elf oder dreiviertel elf bitte vor Ort. Parkplätze sind vor Ort genug und dann lassen wir es krachen. Erste Abwaage und Face-Off. Des Weiteren, was ganz wichtig ist, Parkplätze für das Event. Aufgrund dessen, dass die Parkplätze hier beim Gym alles Privatparkplätze sind und ich meinen eigenen Privatparkplatz besitze, könnt ihr hier nicht beim Gym parken, weil man wird euch abschleppen lassen und das soll natürlich nicht passieren. Weswegen, ich habe euch ein kleines Video gedreht, wo ihr parken könnt und das schauen wir sich jetzt mal an. Dann wisst ihr auch Bescheid, wie, wo, was und wann. So, hier seht ihr seht ja schon das Hotel. metropol Hotel. Parkplatz öffentlich, da könnt ihr reinfahren Da könnt ihr dann ganz einfach rübergehen zu Fuß da links rein, seid schon wieder bei mir im Gym Okay Also da vorne ist das Hotel Da kommt sie dann wieder zurück ganz einfach geht es hier rüber und hier geht es direkt weiter. Hier hinten können sich die Kämpfer aufwärmen. Da werden Matten ausgelegt für MMA-Kämpfer, alles kein Problem, überdacht. Einlass für die Kämpfer ist um 16 Uhr, da könnt ihr schon mal reinkommen, könnt ihr schon mal schnuppern, wie, was, wo und für die Zuschauer. Um 16.30 Uhr ist Einlass für alle Zuschauer. Um Punkt 17 Uhr ist geplant, dass das Event startet. Und jetzt kommen wir zu den Kämpfern. Es war eine mühselige Arbeit, denn viele Absagen, viele Zusagen, ein vieles Hinhalten es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Meine lieben Freunde, glaubt nicht, dass es so einfach ist, hier ein Event auf die Beine zu stellen, damit auch jeder zufrieden ist. Die Sponsoren wollen zufrieden sein. Wir selbst wollen zufrieden sein. Die Kämpfer wollen auch zufrieden sein, genauso wie die Coaches. Und natürlich, zu guter Letzt, wollen auch die Zuschauer zufrieden sein. Und wir hoffen natürlich, dass wir unser Bestes gegeben haben und jeder mit einem Lächeln nach Hause geht und natürlich unverletzt. Geplant war, dass wir nicht mehr als 10 Kämpfe haben. Ich bin selbst ein Mann, der was sagt, wenn ich zu einem Event gehe, ich möchte mir nicht mehr als 10 Kämpfe anschauen, weil ich dann einfach keinen Bock mehr drauf habe. Wir wollen es kurz und knackig, das ist oldschool, so war es früher auch und ich will das auch beibehalten, Deswegen wir dieses Mal keine zehn Kämpfe geschafft haben, weil wir die letzten paar Tage wieder mehrere Absagen erhalten haben aufgrund von Verletzungen, Verkühlungen, Geburtstagsfeiern und vieles mehr. Ich fange jetzt einfach mal an, mit den Namen vorzulesen, welche Disziplin. Und wenn du einer davon bist, dann schreibt bitte auf smashtime.st auf Instagram, Meldet euch dort nochmal, damit alles abgeklärt werden kann, ob alles in Ordnung ist, ob alle Kämpfer gesund sind oder ob ein Kämpfer ausfällt. Fangen wir an mit einem Boxkampf, 3x2 Minuten. Stefan Lakatosch, vs. Alexander Blaszewski. Zweiter Kampf. Boxen, 3x2 Minuten. Sebastian Spatzek vs. Hildrim. Dritter Kampf. Wieder boxen. Matthias Mogimi vs. Alex Petnauer. Das Interessante an diesen drei Kämpfen ist, dass es hier sich jeweils um bis 63 Kilogramm Boxer handelt. Das bedeutet sehr schnelle Harte Aktionen, die wiederum in diesem Gewicht versprechen, dass es über die Zeit geht. Wobei wir uns auf 3x2 heftige Runden einstellen können. Außer es passiert wirklich das Unerwartete und einer wird ausgenockt. Dann haben wir den Julian Bayerl vs. Maliki. Das ist ein Rematch. Boxen 3x2 Minuten, man kann gespannt sein auf diesen Kampf, denn Julian Bell hat damals das erste Aufeinandertreffen verloren. Er brennt auf ein Rematch, Maliki kommt aus den Taiki Bolins und man kann gespannt sein, denn Maliki hat schon sieben Kämpfe. Julian hat erst einen Kampf und das war gegen Maliki und den hat er verloren. Wir können gespannt sein. Julian Bayer hat alles gegeben im Training. Wir haben es auch auf der Smash Time Seite auf Instagram ein kleines Video darüber verfasst. Es wird ein großartiges Feuerwerk von beiden Seiten erwarten zu so sein. Nächster Kampf ist Jumbo 22 vs. Chico. Ein MMA Kampf bis 77 Kilogramm. 3x3 Minuten. Jumbo22 ist auf Smash Time verlinkt. Sie ist er mit der Sturmhaube über dem Kopf. Ein sehr talentierter junger Mann, wobei man gefasst sein kann, denn sein Aggressionspotenzial und seine Konzentration im Kampf ist außergewöhnlich. Dann haben wir Samuel Kerim Magic vs. Girei. Ebenfalls MMA bis 77 Kilo, 3x3 Minuten. Nächster Kampf. Temulen Sarulku gegen Edon Gruetio. MMA bis 77 Kilogramm. Und zu guter Letzt haben wir noch Madi Refki vs. al Kasur MMA bis 80 Kilogramm. Sollte es sich... Doch noch ergeben, dass wir noch ein, zwei Kämpfe dazu bekommen, das ist es natürlich großartig. Weswegen, falls Kampfinteressierte bei der Abwaage erscheinen möchten, mit dem Interesse zu kämpfen, kann es durchaus möglich sein, dass wir kurzerhand noch ein, zwei Kampfpaarungen dazugeben. Ansonsten wird die Fightcard so bleiben. Ich habe die Kämpfe jetzt nicht nach der Reihenfolge aufgesagt sondern so, wie ich sie aufgeschrieben habe. Die Reihenfolge wird sich natürlich ändern. Ich kann euch jetzt schon einmal vergewissern, aufgrund dessen, dass es sich hier um eine kleine Location handelt, mit außergewöhnlichen Kämpfern, wird es hier ein Hexenkessel werden. Ihr habt so eine Stimmung, vertraut es mir, noch nicht erlebt. Haut nah. Die erste Reihe steht vorne. Noch näher geht nicht mehr. Ihr seid in Berührung mit den Ringseilen. Das heißt auch für die erste Reihe aufgepasst, dass sie keinen Schwinger abbekommt. Wir sehen uns dann am Samstag. Für alle Kämpfer, spätestens 3 Viertel elf, bitte in der Renkgasse sein. Danach könnt ihr schon um 16 Uhr in die Halle gehen. 16.30 Uhr Einlass für alle Zuschauer. 17 Uhr geht's los. Ja, und das allerbeste natürlich, Aufgrund dessen, dass wir Warmwetter haben, werden für die Kämpfer draußen Matten aufgelegt, dass ihr euch draußen im Freien aufwärmen könnt. Es werden euch Getränke zur Verfügung gestellt, natürlich mit Obst und Schokolade. Es soll euch an nichts fehlen. Und dann werden wir uns am Samstag sehen, wenn es heißt, Smash Time Number One. It's Young Blood. Salam alaikum, tschüssi und baba.